Ich heiße Kim und mache meinen Freiwilligendienst äh, zurzeit an der paris Sorbonne nouvelle ich Melissa, 22 ans, et je sur Berlin. Hallo, mein Name ist Juri und ich bin Schulfreiwilliger am Lycée Agricole La Germinière. Der deutsch-französische Freiwilligendienst richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, die ihren ständigen Hauptwohnsitz in Deutschland oder in Frankreich haben. Der Formation et peut se avec sa Mission Kim hat sich in der Universität sehr, sehr schnell eingefunden und ist in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bindeglied geworden. Der Freiwilligendienst war für mich unglaublich abwechslungsreich. Ich habe insgesamt mehr als fünf Projekte geleitet, unter anderem die deutsch französische Theatergruppe ins Leben gerufen. Ich persönlich komme aus Berlin und hier bin ich eben eher auf dem Land. Das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Es war am Anfang auch nicht einfach. Aber inzwischen habe ich mich eigentlich ganz gut angepasst, glaube ich. Die größte Mission ist die Freizeit der Schüler gestalten, indem ich Projekte und Ateliers anbiete. Wer hat Lust, den Steckbrief zu übersetzen? Die zweite Mission ist das Raussuchen von Praktika ähm, im Ausland, möglichst eben in Deutschland und eben auch ja, das Vermitteln von Stipendien. Curie su vraiment les mettre en confiance pour valoriser l'expérience d'un service civique enfin d'une année à l'étranger je suis äh, animatrice éducatrice dans une maison de quartier du coup à Berlin ça va du du coloriage euh, à la danse euh, à l'accompagnement d'enfants je les écoute surtout et je joue avec Ah es ist für die kinder ist das ganz spannend und uh, ich glaube dass das so in multikulturellen austausch dass die da viel lernen ich kann das Programm auf jeden Fall denjenigen von euch empfehlen, die noch nicht ganz genau wissen, was sie später machen wollen, die erstmal ein bisschen Abstand brauchen, die eine neue Erfahrungen möglichst im Ausland haben wollen. Ich habe unglaublich viele Sachen während dieses Jahres gelernt und unglaublich viele nette Menschen kennengelernt und ich würde es jedem empfehlen, diesen Freiwilligendienst zu machen.